Ich habe mich leider diese Woche erkältet, weshalb ich die meiste Zeit im Bett liege. Damit ihr diese Woche aber nicht leer ausgeht, hier ein Video, das nicht so aufwendig zum erstellen ist und zwar noch ein paar antike Aufnahmen, in denen ich richtig betrunken bin. Ich betone ja immer, dass Alkohol zu den gefährlichsten Drogen gehört, damit ihr abstinent bleibt, aber ich weiß nicht, ob das hier überhaupt nötig ist, denn alle Clips sind einfach nur Fremdschampur. Und werden niemanden zum nachahmen motivieren bei meinem alkohol vergangenheits -Video habe ich immer nur circa zwei sekunden von den clips gezeigt weil der cringe einfach zu groß ist es folgen nun betrunken clips der die teilweise über zehn jahre alt sind und so peinlich sind dass sie kein normaler mensch im internet zeigen würde Sorry, wer hier play-doh mm. mm, lecker extreme dinosaurs wo oh. <lacht> extreme dinosaurs Fuck, und den scheiße wie voll vergessen. Dinosaur. extreme dinosaurs Hauptsache ach hopp ich und er sind die extreme dinosaurs die extreme Dane Supers. da, unsichtbar, du gleich oh. mehr. du Ex! Ah. ah, yeah! Nein, die Sau! Du sagst Ex-Sau auf mir! Ne? Bier! Ja? Ah. Ah, ah. Ich muss hier ein bisschen Bier einschmieren. Ah, ah es ist so geil einfach! Ah. Ah. Ah. Hier noch ein bisschen was für die Hose. Ah, Ah yeah! Ah. Ah, ah, ah, den Rest muss auf meinen Körper verstreut werden. Ah. Lecker. Falls ihr mein letztes Video verpasst habt, YouTube hat mir meinen Partnerstatus genommen. Das bedeutet, dass ich mit YouTube kein Geld mehr verdiene, weshalb ich die nächste Zeit etwas meinen Patreon bewerben werde. Also, unterstützt mich bei Patreon. Wenn jeder, der das Video schaut, mich mit einem Euro unterstützt, sollte ich wenige Stunden nach dem Upload die 10.000 Euro voll haben, was ganz nice wäre. Ab dem 1-Euro-Tier erhaltet ihr zum Beispiel Zugang zu einem 2,5 Stunden langen LSD-Trip-Video und Zugang zur Open Mind Community auf Facebook, was einfach der beste Ort ist, um Fragen zum Thema Drogen und Open Mind zu stellen. Also, sofern ihr jetzt niemanden zur Hand habt, der irgendwas in die Richtung studiert habt, man bekommt auf jeden Fall immer sehr schnell eine Antwort von der Community. Es ist der erste offizielle, von mir initiierte Reboot der Open Mind Community auf Facebook, die vor mehr als einem Jahr gelöscht wurde. Es wäre jetzt weird, wenn das das erste Video ist, das du von mir siehst, weil du dann bestimmt sowas denkst wie, hä, der zeigt zehn Jahre alte Saufvideos und dafür soll ich ihn supporten? Ja, ich schwöre, ich mache Videos, die sonst sinnvoller sind. Ich mache politische Analysen, Aufklärungsvideos und Erfahrungsberichte. Als kleiner Bonus zum Schluss noch ein Clip, der nur für die Harten unter euch ist. Denn es ist ein Clip, bei dem ich mich übergebe. Falls ihr sowas nicht sehen wollt, wechselt nun direkt zu Patreon. Ansonsten seid jetzt darüber erstaunt, wie so viel Erbrochenes aus mir rauskommt, wie bei der legendären Team America-Szene. Haha Wie hat jeder Kotzen gemacht? Keine Lieder Und? Challenge? Challenge Exempire Tut's weh? Yeah! Leute! Aber hier jetzt Oh Mann sind wir nett Ich lass das mal mit dem Kommen Yeeeey! Yeah! <lacht> <lacht> <lacht> Doch nicht gar nicht <lacht> Willkommen dann noch Simon! Ja, der kostet... Oh. <lacht> Wir sehen uns bei Patreon. Ja, das ist richtig. Ich habe euch gerade gezeigt, wie ich kotze und will dafür euren Patreon-Support.